Hallo das kommt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute Gartik von uns zusammen mit Nils. Hallo. Maxim. Hallo. Luis. Hallo. Und Finn. Ja, das Spiel ist eigentlich erklärend. Ist äh, stille Post. Ich wollte gerade Schattern-Fuß sagen. Bloß halt mit Zeichnen. Und Schreiben. Ja, let's go, ne? Jesus Christ, ist das laut. Bekenne eine Geschichte. Du musst einfach irgendeinen Satz schreiben. Äh, ja. Na fertig drücken. Der oben ist Zeit, oder was? Ja, oben um, um rechts in der Ecke oh. ist die Zeit. Ich bin ready. Der ist so dumm. Ich kann halt nicht zeichnen oh Gott, am PC, ist. Ne? <lacht> Das wird funny das ist, Was ist das eigentlich? Oh Gott <lacht> was, ist das? was ist rein, André? Um, oh, nein, André äh, Wir müssen malen, was oben steht da was Ja? Hilfe, hey, okay. <lacht> was ist das? <lacht> äh. Jesus, okay, 30, okay Jesus, ich kann nicht mal ein Fehl gegen... Oh äh. Rückgängig. Wie machst ich das? Okay, es, Füller, es gibt zwar einen Füller, aber der funktioniert nicht so richtig. Eigentlich sollte der funktionieren. Ja, aber äh, wir müssen immer weiße Flecke. So. Nein! Scheiße! Alter, wie, wie geht denn? Wie soll ich das machen? Wie der macht's denn? Alles was anderes, ne? Ja. Ja, wir haben alle ein Wort von einem aus der Runde. Also, gar aber jeder an, das ein verschiedenes. Kann ich das denn malen? Ich hab keine Ahnung. Nee, gar nicht, wir machen so. Wie mal ist das denn jetzt? So. Kann denn hin, man kann dieses Hintergrund-Gartik vorne auch Ja. Wie lange haben wir Zeit? steht oben rechts. Solange bis alle fertig sind und ah, oben oh, rechts. scheiße, ich muss schnell machen. Ah, ja. Alter, ist das grauenhaft. es ist so grauhaft. Es ist okay. Ich schlecht. kann nicht malen <lacht> Hilfe. Wir können alle nicht malen. Es ist, es ist grau. Ah, ja, ich ist es richtig Das ist kein Schiff. Mit <lacht> Maus ist so schwierig zu malen. Es ist generell einfach. Das Wenn ist ich das ist ein hätte ich noch ein Tablet wäre es cool. Alter, ist das schlimm? Ist das schlimm? Nein, das ist Ich hoffe das Oh nein, oh ist, nein. Vorbei, ist Nein, nein, nein, nein, nein, nein ist äh, wir haben noch ich kann nicht was wegmachen. Würdet ihr mir umreicht also rechts auf der Seite Ach so. oder unten rechts ist auch ein äh, Oh mein Gott, das ist grauenhaft. Oh, ich hab, ich habe glaube ich eine wichtige Sache vergessen. Alter. Äh so Bumm Oh nee, ich bin nicht nicht fertig war. geworden. Ja, ich weiß nicht, ob das... <lacht> weiß ich, ich kann einfach nicht reichen. Oh mein Gott, Gott das ist hässlich. Groß, Das hässlich. Auch. Was? Jetzt bist du dran, diese Szene zu beschreiben. Oh fuck, was ist das denn? Äh... Was? Zahlen, ein Haus abbezahlen. Muss man kack den Satz rausbekommen. Ein bisschen. Ja, also Maxi, ein bisschen ruhig, ne? Also... Ich glaube, nachher kriegen auch noch andere den Satz. Und das Bild wird wahrscheinlich im Verlauf immer schlimmer. Wie ich stille Post halt, ne? So funktioniert das. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht, wieso da. Also. Na, äh, was? <lacht> ah, Wie soll ich das zeichnen? Äh. Hä? Also, Äh. Was ist das? Jetzt wird's witzig. Äh, wie soll ich das malen? Das geht gar nicht. Toll. Wenn man diesen Satz geschrieben hat, danke dafür. <lacht> Wieso ist der Typ, dem ich gerade zeichne, nackt? Szene. <lacht> <lacht> ja, ähm, Warum kann... Oh, ich bin so schlecht. Äh, doch nicht. Ah, nicht. Aber oh, jetzt auf der Seite gemalt? Nein, scheiße. So verkrüppelt aus. Das ist schwarz. Schwarzes. Ichi. Also. Ich. Ich. Ich. Ja, was ist denn das? Das sieht so dumm aus bei mir. <lacht> Hilfe! Aber auch, wer auch immer mein Satz geschrieben hat, also keine Ahnung, das ist ja auch kein, das ist ja kein, das ist kein gar nichts. Das ist der, äh, das das ist, ist der das Satz, Schüsse. der das Bild vorher erraten hat, also also das, was er beim naja, Bild also geschrieben also, haben. Wir haben. Wir haben einen Satz bekommen und da, das, davon sollten wir ein Bild malen Ja. und, und dieses und Bild mussten wir dann benennen und das, davon ist das der Satz dann. Ja, dann. ja. Ah. Scheiße. Und es ist, es ist... Nicht so, ist nicht so gut. Was, warum kann ich nicht. Also. Die Leute auf YouTube sehen ja gerade, was ich hier zeichne. <lacht> was ist das? Das ist schon katastrophal. Bei ja. Hier. Was? Es ist fast schon die weiß Zeitung. Ich weiß halt nicht mal. Also, man kann, man kann den Scheiße. Satz nicht mehr raten. Ich verstehe den Satz nicht mehr. Scheißegal. <lacht> äh. Hill. Genau Hilfe. Ich muss, ja, ich muss ja fertig drücken. Nein, ich muss noch was. Komm ich jetzt noch runter? Nein. Ah, ich glaube einmal müssen wir noch raten. Nein, oh. ich war nicht fertig worden. Was ist das denn? Das sieht lustig aus, was ich habe. Ähm, ja, das ist, so sieht's aus. Komm. Das sieht so dumm aus. Ja. Weil ähm. der Mainz gekriegt hat, der halt... Im Bruder, der hat so reingeschissen. Geht vorbei schon? Meins war halt richtig. Gar, richtig okay. Okay, was ist das? Warte, ich muss auswählen. Okay. Okay. Let's go. Okay. <lacht> Maxim Alter, schläft ich. in Latein. Ich glaube, Ich hatte den. Alter, wie gut. Ich glaube, ich hatte den. Äh, ich hatte den äh, ich Schlafen ist. in Unter. Äh, ich, ich wollte Unterricht schreiben. Ich bin nicht fertig. Ich hab, da, so ich, ich, glaub, ich hab das Bild. Ich hatte den Eine Satz, Person den glaube ich niemand wird. von euch wusste. Ich, ich hab so irgendwas eingegeben. Okay, nice. Okay, wenn ihr wollt, Alter. könnt ihr das downloaden. Äh, wie denn schlafende Montag? Ich dachte, es ist das lebende Montag, ist damit gemeint? Nee, ich ja. Weiter geht's. Es war einmal ein Reh. Das war von Nils. Es war einmal ein Reh. Ich hab den schlimmsten. Ich glaub, ich hab den schlimmsten Satz von allen. Achtung, Achtung, ein Achtung. Hund und Achtung. Ein Zwei Bäumen. Ja. <lacht> ja. ja. ja aber ich ist beim Tier geblieben. Junge, wer ist ein lustiger Name? 900, 91, wer ist das? Egal, Weiß ignorieren ich... wir. Ignorieren wir. Ey, aber weiter geht's. Er hat ja, das selbe Bild einfach nochmal gemalt. Okay, auf geht's, weiter. Ja, Achtung, Achtung, jetzt, nächste Runde. Okay. Eine Katze hat Geburtstag und isst Kuchen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das ist Das ist so wert eigentlich. <lacht> Gut. Es ist echt gut, ja, cool. ja. Kuchen gegessen Ist auch nicht so gut. Ja, man ne? muss halt erkennen, dass man Geburtstag hat. <lacht> <lacht> <lacht> Aber ich glaube. Ein ist einen Geburts ich... <lacht> <lacht> ich, ich hatte den unmöglichsten Satz eigentlich geschrieben. <lacht> so schlecht. Schlecht. Weiter geht's. Du gesagt, wie so eine Echse. <lacht> <lacht> Ich hatte den unmöglichen Satz. <lacht> <lacht> ja! <lacht> ja, aber ja, es ist eigentlich unmöglich. Ein Straßenkampf. <lacht> ein Straßenkampf. <lacht> <lacht> Sie machen so Perfekte. Ein Boxkampf zwischen zwei Menschen. <lacht> das ist sogar <immer> noch, <lacht> noch gut. Das ist sogar noch gut. Wie kommt das denn im Straßenkampf werden? Das Haus wurde verkauft. Als <lacht> war das. Ja. das Ein Haus abbezahlen. Oh, ich hab komplett. Ich hab da komplett Müll. <lacht> <geschrieben>. <lacht> Alter, what the. Ich hab komplett Müll geschrieben. Eine Wohnung bezahlen. Halt, das war am besten. Das hatte wirklich den normalsten Verlauf, eigentlich. Das letzte. <lacht> Stimmt. Wie nice. Alter, das ist echt geil. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Wenn ihr noch mehr mit den Jungs sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Husch.